Oh Gott. Uh. Ich bin voll baff. Ich hab so viel Mittag die Tür ist ja, die Tür. verschlossen. Aufschließen, was? Die Tür ist. Die Tür ist verschlossen. Um sie zu. Die Tür ist verschlossen. Red die Tür mit uns? Die Tür ist verschlossen. Ja. Oder der die, Tür. Die, Tür, die, die Tür ist. Die Tür ist. Ja, und jetzt? Müsst ihr eure Zunge als Schlüssel. Was <lacht> Warte. Ja, du bist deine ja, Zunge als Schlüssel einsetzen. Haben. Nicht seit Ja, du kennst Zeit dich doch damit zusammen. aus. Wir können uns nicht erinnern. Ach, wir müssen gar nicht hin. <lacht> jetzt deine, Zunge, deine Zunge als Schlüssel, ein Junge. Nein. Ich kann hier nicht jetzt der Stuhl ist im Arsch. Ich setze hier. Hab nicht meine der lene was ist das für ein armes volk warum sprecht ihr hier, möchtet kein was ist er möchte mein freund sein da ne? <lacht> <lacht> oh gott hat geht sich schon wieder ab er will mit mir hand der tempel von sul ein relic neben der banama Hm? ja oh man hat der eine typ dauerhaften Krug genannt sogar wenn er kämpft Was? Ja, er den schlüssel ständigen probiert oder also nicht also damit zusammen mein gott was ist denn das wie Alter, das, wieso hat das... <lacht> was? Da hat er ja auch einen Bierkrug. Was? Der hat sich verwandelt in so ein Vieh, okay? Hast du das auch gesehen? Da? Ja. Ich will ja Champion werden. Denkt ihr, ich bin hips? Nein. Nein. Okay. Martin. Ja, und der hat gefragt findet ihr ich bin hübsch satten rennen hatte ich gewinne ich wo mein pferd raus. das soll das ist Come on, step it up. einer muss okay. natürlich hier wieder angeben und teleportiert sich ist mehr mein gott ich war ja voller trennen mit irgendwelchen spielern warum ist müssen einer wir müssen einer auf dem weg einfach umgekippt so Arm da bist du Armen? Da Ich habe keine Ausdauer mehr. Eine Telle sich hier die ganze Zeit durch die Gegend, ey. Ja. Oh. Und ich hole die ganze Zeit mein Pferd raus. Ich weiß. Boom. Das war cool. Wo ja irgendwie nichts passiert ist. Yay. Ja, der Löffel, der Löffel. Yay! Ja! Yeah. Wow. Wir sind voll am freien Bitte. Eure Herrschaft ist zu Ende, Thronräuber. Sprecht euer letztes Gebet. Hilft! Filter! Was soll das bedeuten? Machen! Ergreift diese Frau! Ist da ist denn hier schon wieder los? Ich bin ein Volk. Ich bin ein Hier ist ein Plan, der ist ein Chillt mal Leute, chillt. Yeah. Nur locker bleiben, wie viele kommen denn hier noch? Was diese verdammten Sturmfeuze haben ihr Bestes gegeben? Die Dovakins haben Aber gewonnen. Bin ich am Leben. <lacht> Dank euch du bist kein Dover hm. Nur ein Katz nachdem uns als ich den doch Incest. auf den Thron setzen. Was hat denn der für Lothar Krüge da im Hintergrund? Ist das, wenn der auch kacken muss, oder was? <lacht> ich hasse dein Volk, Daniel. Ja, ich hasse dein Volk auch. Mein Volk macht doch gar nichts. Oh, ja, doch. Ein, das ist einfach nur gut. Ich weiß doch, diesen einen Party, Part, wo ich nur darauf fokussiert war, Orks Orgs runterzumachen. Komm wir werden jetzt lernen, wir, was für deine Familie stammt, Erstmal deine Mutter ist dein Vater und dein Bruder. <lacht> <lacht> ja, das Bild zeigt schon alles. Der Elf, der Spitzohr sagt, bitte ertrinkt euch in dem Wasser. <lacht> da kommt der eine Typ daneben und der sticht der mit seinem Speer oder was weiß ich. Ja, oder der sagt, lasst euch von dem Typen da Ihr habt die Wahl zwischen dem Butterf oder dem Ihr seid jetzt ein Fisch schwimmt. Ja, das ist der Aufnahmeprüfung. Wenn er heiraten will, muss er eine Woche bei den Fischen leben. <lacht> <lacht> Gott, er ist ja fast wie bei dir zu Hause. <lacht> <lacht> Ausgelpunkt oh, ich, ich krieg mich gerade nicht einig. Ein Stern. Der da ist. <lacht> das ist so geil. Er ist voll still und dann auf einmal. <lacht> Warum schlägst du die? Ich gehe nur in die Katze irgendwie von da rein und ich sehe dich nur so. <lacht> ich habe einfach mein. Wenn du auch oh. immer so dabei, Ja. gekommen, um mir zu helfen. Gott, <lacht> Erstmal Meteoriten im Gebäude herunterlassen. Ja. Er ist so mitten durchs Fenster geflogen irgendwie. Ja, irgendwie kann er sich das geöffnet, ja. Zeig diese. Laut diesem Nicht so aus wie jemand, der hilft ja? nun, Nein, meine Werte. Die Geräuschkulisse, die du anderen von dir gibst, ne? Sag doch gar nichts. hatte <lacht> ich immer für Geräusche mit da <lacht> Ganz normaler Sonntag. <lacht> <lacht> <laughs> oh, it's... Hello there! Whoa, blah, blah, blah. <laughs> Er ist auch was? Aus. Ja, dann hin ja Tension. Ja. Das war ja einfach. Nur wegen unserem Band. Genau. <lacht> du hast gar keinen Schaden genommen, du Pisser. Den habe ich alles abbekommen. Ja, habe ich gesehen.